Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und steinbock aszendenten Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im April mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf, ebenfalls Steinbock. Liebesgöttin Venus steht fast den ganzen Monat über günstig für euch und das hilft, die Spannungen, die in der Luft liegen, auszugleichen. Jobmäßig habt ihr wahrscheinlich sehr viel zu tun und vieles vor, deswegen genießt die Ostertage und macht nicht zu viele Pläne, damit es nicht in Stress ausartet.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 Und wie ihr daran teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Bitte informiert euch unbedingt in meinem Jahreshoroskop Teil 1 oder in meinem Buch über euren Erlebnishintergrund. Denn der Kosmos hat viel mit euch vor. Ihr habt viel Verantwortung zu schultern. Saturn und Pluto, die in eurem Zeichen stehen, werden diesen Monat rückläufig und entfalten dadurch besonders starke Kräfte. Dabei steht der Pluto jetzt auf der Sonne der Geburtstagskinder vom 11. bis 13. Januar. Und die Geburtstagskinder vom 30. Dezember bis 2. Januar haben mit Saturn zu tun. Dann haben wir noch die kratzbürstige Lilith, die steht auf der Sonne der Geburtstagskinder vom 5. bis 11. Januar und macht es ihnen schwer, Kompromisse einzugehen, wenn anstehende Aufgaben ihre persönliche Freiheit beschneiden. Und jetzt im April verstärkt aktuell der Mars im Steinbock diese Tendenzen. Mars in eurem Zeichen ist insofern gut, weil er euch mit viel Power und Kraft versorgt. Aber gerade zum Monatsanfang hakt es noch etwas, weil der Mars nämlich hier in Konjunktion mit Saturn steht. Das ist dieses berühmte Gefühl, gleichzeitig auf der Bremse und auf dem Gas zu stehen. Und außerdem ist ja der Merkur rückläufig und steht zusammen mit der Sonne quer dazu. Wahrscheinlich gibt es verschiedene Anforderungen an euch, die sich schwer miteinander vereinbaren lassen und ihr müsst euch gut organisieren. Außerdem ändern sich auch Pläne nochmal. Familienmitglieder ziehen nicht richtig mit und jeder will etwas anderes. Und mit dem Mars in eurem Zeichen seid ihr ja nun auch nicht gerade besonders geduldig. Zum Glück befindet sich die Venus jetzt im Stier und das ist ein super schöner Aspekt für euch. Im Laufe des Monats entwickelt sie einen ausgleichenden und harmonisierenden Einfluss, so dass es euch gelingen wird, bei euren Vorhaben mit den Beteiligten an einem Strang zu ziehen. Die beste Phase beginnt am 5. April und geht etwa bis zum 18. Und dieser Aspekt bringt nicht nur Harmonie, sondern versorgt euch auch mit starken schöpferischen Kräften. Ihr werdet bei euren Projekten vorankommen und es wird euch gelingen, gute Ergebnisse beim Manifestieren zu erzielen. Außerdem ist dieser Aspekt zwischen Venus und Mars auch in erotischer Hinsicht sehr prickelnd. Wenn ihr also in einer Partnerschaft seid oder einen Flirt am Laufen habt, nehmt euch Zeit für die Liebe, denn das ist für euch einer der schönsten Aspekte des Jahres. Zur Monatsmitte kündigt sich dann ein kosmisches Großereignis an. Zunächst wird der Merkur wieder direktläufig, am 15. April. Und am 16. April ist Neumond und der fällt zusammen mit Uranus und hat deswegen besonders starke Erneuerungskräfte. Am 17. April wechselt Chiron das Zeichen und geht in den Widder. Das sind kosmische Zeichen der Transformation, der Erneuerung und der Heilung. Der Kosmos macht es euch jedoch nicht so einfach, denn diese Konstellationen stehen in Spannung zur Steinbocksonne. Deshalb kann es sein, dass ihr diese Impulse nicht unbedingt als angenehm, anregend und harmonisch empfindet, sondern möglicherweise auch als störend und chaotisch.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 dass ihr eben nicht perfekt seid, dass ihr verletzlich seid, dass ihr einfach auch nur Menschen seid. Es geht erstmal darum, dass ihr das für euch selbst akzeptiert und anerkennt, dass ihr euch liebevoll so annehmt, wie ihr seid, mit all euren Unzulänglichkeiten. Der Steinbock neigt dazu, gegenüber sich selbst und bei anderen bei Fehlern sehr unnachsichtig zu sein. Und dieser Transit wird euch dabei helfen, euch selbst und andere mit mehr Geduld und Nachsicht anzunehmen. Das wird aber nicht unbedingt ein Spaziergang, denn harte Chiron-Aspekte bringen oft gesundheitliche Probleme mit sich, die uns eben daran erinnern sollen, dass wir einen empfindsamen Körper und eine sensible Seele haben, um die wir uns kümmern müssen.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 das können wir uns natürlich in einer individuellen Beratung genau anschauen. Für die Neumond-Meditation bietet sich deshalb an, dass ihr über diese Themen reflektiert, über eure eigenen persönlichen Schwächen oder auch Gesundheitsprobleme und wie ihr damit umgehen wollt, über neue Methoden und Wege der Heilung, über die Verbindung zu euren Familienmitgliedern und was ihr bereit seid, für sie zu tun. Das Gute ist, dass dieser Neumond wunderbare Inspirationen und Eingebungen bereithält, wenn ihr bereit seid, offen für ganz neue Denkansätze zu sein. Was euch als Problem erscheint, seht ihr dann vielleicht in einem ganz neuen Licht als Chance zur Entwicklung. Bitte schaut euch dazu auch mein Special über Chiron an, da erfahrt ihr noch mehr über diesen wichtigen Transit. Am 20. April um 5.12 Uhr am Morgen geht dieses Jahr die Sonne ins Zeichen Stier und aktiviert für die nächsten vier Wochen euer Sonnenhaus der Lebensfreude und der Kreativität. Dieser Aspekt verlängert die günstige Phase mit der Venus und schenkt euch neue schöpferische Kräfte und auch Lust auf Liebe und Erotik. Gleichzeitig bildet auch der Jupiter günstige Aspekte zu eurer Sonne und auch wenn viele verschiedene Anforderungen auf euch einstürmen, ihr kriegt es irgendwie hin, dass der Spaß am Leben nicht zu kurz kommt und dass ihr in einer harmonischen Verbindung mit euren Lieben bleibt. Grundsatzdiskussionen mit der Familie solltet ihr in der letzten Woche des Monats aber nochmal weiträumig aus dem Weg gehen, sondern euch lieber auf die schönen und positiven Seiten eures Zusammenlebens konzentrieren. Am 24. April geht die Venus ins Zeichen Zwillinge und damit aus dem direkten Harmonieaspekt zur Steinbocksonne heraus. Sie läuft dann für die nächsten knapp vier Wochen durch euer sechstes Haus. Dann habt ihr einen guten Lauf im Job, seid beliebt und habt auch Spaß dran, eure Arbeitsumgebung schön zu gestalten. Zum Monatsende dürft ihr euch auf ein langes sinnliches Wochenende freuen. Und der Höhepunkt ist in der Nacht von Sonntag auf Montag, da haben wir den sinnlichsten Vollmond des Jahres in den Zeichen Stier und Skorpion und das ganze in harmonischen Aspekt zur Steinbocksonne. Nehmt euch den Brückentag am Montag frei und genießt den Tanz in den Mai.